Hey und herzlich willkommen zu einer Runde Hand an Für alle, die das Spiel noch nicht kennen, hier eine kurze Erklärung von Man hat eben Verträge, um Bossmonster zu töten. Es können entweder eins oder 2 auf der Map sein. Man kann eben drei Hinweise sammeln, damit man die Position des Bosses ausfindig machen kann. Am besten Fall tötet man es und nimmt die zwei Trophäen. Man kann halt nur eine haben von jeweils einem Bossmonster. Danach wird man auf der Map als ein Blitz dargestellt. Also jeder andere Jäger kann einen sehen. Man hat 5 Sekunden, um feindliche Jäger aufzudecken. Jetzt kommen wir eben eh schon zu den Jägern. Es spawnen 12 Jäger in 1-3er-Teams und die versuchen halt einen davon abzuhalten, die ganze Belohnung zu bekommen, also die Bossmonster und so weiter. Danach geht es schon zum Extraction Point, von dem es 3 auf der Map geht. Wenn man das geschafft hat, dort 30 Sekunden lang zu stehen, hat man quasi gewonnen. Und nicht zu vergessen, ich benutze jetzt einen Eye-Tracker, also seht ihr quasi, wo ich mit meinen Augen hinsehe, als gelben Punkt dargestellt. Was? Was ist hier noch in der ersten Stadt? Munizu. Nee, so. Genau. nur und Uhr, Ich bin gerne. schon gepolten dritten, ich ja. <lacht> weiß. Ja, passt dir, dann kann man einfach zum Frieden gehen. Nein, das sind Hunde, guck Ich geh sie einfach es Ja, sowieso. Ja, sowieso. BAM! Ich bin ein kleiner B-Bolken verloren. Hey. <lacht> Ganz hinten, Bam. Jo! Ich bin hier ja ewig weg. Kucki, du hast ja Shotgun mit, oder? Mhm. Das heißt, heute pushen wir mal voll, wenn wer ist, oder? ich push Hä? immer. Ja, das denke ich mir. Du musst uns keine nix machen, oder? Ja, stimmt, ja. Wenn einer links rumgeht, dann begegnet er dann Ball jetzt Ja. So, wer Dynamit kriegt. Nice. Alles, was ich wollte, ist ein Dynamitbündel. jo dieser Lag, oder? Dieser Lag. Ich gedacht, ja, das, ähm, das immer nicht durch. Hey, warum ja. rennen die Zombies da wieder das also schon mal Alter. Hey, alle, nicht einmal ihr durch. Ich bin ja, der Weiteste. Ich der ich der Wieso ich bin ich der Weiteste? <lacht> weil ich noch nicht da seid, ich, ich okay. <lacht> Zugriff, Jungs. Ich, ich hab vielleicht schon Schüsse drüben gehört. Ah. Ja, ich hab auch schon Schüsse Output oh, Wenn ich jetzt das Spiel aufgeschützt wird, ja, das Spiel erwartet. Hast du, Gaming Modus aktiviert? Welcher Modus? Achso, gut, dass du sagst. Jetzt ist es aktiviert. Ich <lacht> okay, ich ja, habe einen Boss, das ist mal schön. Da ist eine fucking Frau da oben. Na, was machen wir mit der Ibka Silence Waffen auf Distanz? Ah ja, Schüsse. <lacht> Ah ja, Hunde Ey Jungs, was mach ich da? Jetzt kommen die Schüsse vom Windy Runs oder Arden Bearish? Der Hund ratet einfach im Kreis, Alter. Der, der ist... kommt irgendwie von Arden Bearish right round Ich tu da jetzt überall mal ich aufstellen. Wir sind fallen ist denn das da oben? Hey, ich bin der Na. Hey, wenn er Ey, ich kann die Frau nicht da uh, Silence spielen! Stimmt, ich muss es outrunnen. Es Wind vom Süden, vom Gegner auf nichts zu, oder? Das ist ein Krähen hochgeschwommen. Das war nicht die. Alex, ah, pass auf, bitte Ja Du wirst schon überall Fallen hinstellen, wo geht, ey Wie kann ich dir noch keinen Schutz geben? Ich weiß, aber Fallen sind wichtig Kannst du die zusammen beskinnen, gucken? Okay, oder nicht Oder sie rennen dir eh noch, Bitte äh. Geht dir nicht nochmal das sind überall Fallen, gell, wo man sich nur vorstellen kann. Jetzt schon wieder die scheiß Spielerfrau. Alter. Was mit der Das ist ein oh. eine Sprengfortz-Ambrot. macht einen Dimmerer, he. Das ist die ganze Map, ja. Mhm. <lacht> Mach da jetzt mal zu. wir mal da rein zum Zombie. Alles der ist so laut Ich geh mir Da ist einer Wo? Oh. Ah ja? Er ja. Ja, ist in meiner Falle drin Ich hab ihn! Er war in meiner Falle der Jetzt fahrt, ist fort, du hinschießt, wo ist... Ey, wo ist ja, der zweite? Süden, Südwestlich gekommen Ich hab im Haus irgendein Tür, glaube ich, gehört. Auf der Seite, wo er war. Echt? Das sind sau verfallen von mir. Hm. An Anbrennern. Hier wird gleich noch muss jetzt sein, Jungs. Wo ist der zweite? Ich schätze mal, dass der zweite ist. Ich brenne den jetzt an. Ja. Genau. Mhm. Hat wer irgendwas? Nein. In WGFR. war er eine Ja, ich komme nicht ein zu dir. Du bist der ja lauter drin. so eine fette Tier, als ich glaube nicht, das wäre. Ostwindschuld. Ich hab außen und auch Fallen aufgestellt, weil ich hab ja beide Fallen mit. Das heißt, ich habe insgesamt äh, sieben Fallen mit, glaube ich. Ich verstehe nicht, davon. ich würde behaupten, wenn da ein zweiter wäre, müsste der ja langsam... Da hinten ist glaube ich, ja. Irgendwo da... Ja, Na, da ist ein Zombie. Wo ist dieser Zombie, was da... Der dreht sich im Kreis? Das ist hm? ein Hund, ja, der dreht sich im Kreis. LOL, Alter, ich bin zu so der da den Kreis hat. <lacht> They spin me right around the Seagull, leider von da da hab ich ihn vorher gesehen. Alles klar. Sollte der nicht langsam sein Dude reizen wurden? Alles war komplett gesehen oder keiner. Ich schieße hier mit Ding? Na. Ich schieße mit Nein. Ich schiesse mit nichts. Nein, mit Schalte einfach. Nein. Ich mit meine für zwei mit mit Ich Verstehe nicht, wo der mit mit zweite. Ich Ich mit mit mit ja. gerade der ist im Bossraumkommi vor drin Was? Der muss irgendwo drinnen Auf Sneak hier. Ey, haust ab, Jungs, die kommt da übers Dach. Das ist so scheiße laut Ich will da reinjumpen Ich glaube, er ist oben, bin mir nicht sicher Ich glaube, ich habe zweimal Schalkeinverschüsse und einmal Waffen äh, am Nacken-Wappen gekauft äh, Hattest ihr ja. ja. Ich bin hier Gibt es Ausdrehen? Da rein, da vor mir Ich hab ihn einmal erwischt Kann man dingen wollen? Er ist hin! Also haben wir alles explodiert Und nochmal Ich schätze schon, dass er hin ist, wenn da alles explodiert Er ist hier Wo liegt er? Da da drüben. Philipp ist schon ja vorbei. Da liegt er drinnen, da. Ja, Alter, wie <lacht> witzig war das? Hat ja, kann der mehr anzünden. Ja, aber ich hab da drinnen glaube ich eh Ding gehabt. So eine Laterne. Ich hätte so selber auch so ein Ding mit, aber muss nicht immer sein. Das ist ein Das ist Ah, hüpft der uns zu mir runter? Ah, ich glaub da noch einer wäre. Ja, irgendwer verdient Leben? Ja, der ist. Der hat mich angeschossen. Vom Dach oben, glaub ich. Oder? Okay, okay. Ich, ich komm auf ihn. Ich geh auf ihn. Boah, das ist die Falle. Aha. Da. Bist du das eine? Nein! Da hinten ist er, ich war da hinten unten. Die schießt mir an. Da hinten, gell? Oder? Ja. Ja. Fuck. Ich hab sie einmal. <lacht> ich hab mir gedacht, der Sieg da hinten wenn mein... Ah, war bestimmt nur so ein Schattenparkenwald wirklich einer. Das habe ich sofort gewusst, wo ich stehe. Ich kann nicht ich schon... <lacht> ich ja. Der hat Armbrust, ha, so ein ab. Ich hab keine Feier mehr, er fällt gut auch. Aber ich glaube ich kann uns anfinden. Aha, habt ihr den Hinweis da genommen? Nein. Uns so ist der Meuchler, gell? Habt ihr es noch nicht angesunden, oder? Mhm. Der hat's richtig gar nicht mehr gewusst, was ich tun soll, so wie drei Leute sie zu zurennen. Alles verstehe. Hey, bei Stacheldrahtbombe. Brauchen wir die irgendwo? das sind einfach ich habe mal da eine Stacheldot-Bombe Neben Felsen, ne? Nein, es ist Stacheldot-Bombe. Und ich hol mir kurz meinen Hammer. Und du da unten eine her. Oder hab ich da eine schon her? Nein, hab ich nicht. So. Alter, das sind viele Fallen jetzt zur Zeit. So, den Hammer haben wir jetzt auch. Easy. Es ist Axt, alles klar. Geht aber eigentlich. Bin ich im Bossraum. Mhm. Gibt's ja meistens eine Safe Zone. Ich bin, bin dreimal schon erwischt, Alter. Hier jetzt aus, Ich versuche mal anbrennen, gell? Du ist mit der Bornheimer an, gell? Seht ihr das? Ja. ja. Hallo, Jungs. kleinen Schwarm Ja, ich weiß, der hat mir schon zweimal ja. Oh Fuck. Wow, er ist ein gestorben. Die brenne alle, bevor bin selber killt. Gerade ich weiß, aber ja. rechts nach! Er ist hin! Nice! Und verbannen! Wenn man Heal nimmt, geht die Verblutung auch weg. So, jetzt muss ich mal Munition holen. Ich hab so nicht wenig, aber. Aber es ist mehr ist mehr. So ich hole jetzt mal Bounty. Bounty, Bounty, Bounty, Bounty! Hast du gesehen? Oh, Außerdem! Ah! <lacht> das geht sich so nicht aus! Jetzt mache ich für dich auch, gell? Guck jetzt, um wir uns den zweiten Baum, die sind auch gern? Okay? Nein, die sind schon gestrackt, okay. Ah, sie sind gerade gestrackt. Das ist der Ja. Verstehst du, wie ein Wahnsinniger, hä? Du, der noch immer im Kreis rein an der Dude? Nein, okay. Nein. Es hat sich ausgedreht. Aha. Die Jungs, hab's eh schon mit der geschaut, gell? Okay? Ja. Alles orange! Ja. Alles ist tot, oder? Ja, passt aber, gell? exploite mal? Okay. <lacht> Tschüss, Cookie! <lacht> Tschüss! Ich nie immer zu, Da es immer immer, immer. Alter, fast erwischt. Cookie, oder? Was explodiert denn schon wieder? <lacht> Ich hey, kam, gehen wir irgendwo hin, hey. Wow. Ich brennt die schon wieder. Aber es ist interessant. Alter. ist dann halt alles wieder Ricks <lacht> Alles klar. Seid ihr nicht drinnen im Strike? Alles klar. Ich ein Hm, komisch, wieso? <lacht> <lacht> das ist so. ich. Ey Jungs, Alter. Ich hab' auch noch kein jetzt. <lacht> Easy. Easy GG.